Servus, hallo. Ihr seid da, Moment. So, ich hoffe, man sieht mich jetzt halbwegs. Ich muss jetzt mal schauen. Hallo, ihr Lieben. Ich bin nur gerade ziemlich verwirrt, weil ich versuche übers Tablet. Das nicht funktioniert. das Bild zu sehen, come on, okay, ich glaube wir werden schaffen irgendwie, so, jetzt muss ich schauen, welcher live ist, und, come on, yes, ich seh mich. Cool. Love control rum. So. Ich glaube, ich bin da. So. Ich habe ich bin da. Uh -huh. So. Okay, Kann das sein? Ich glaub ich bin da. Ja. Passt. Ich glaub, ich da. Ja. Okay. Passt. Passt. Okay. Passt. Gut. Gut. So. Das muss ich da noch in Tonab Ton abdrehen. Ja. Das muss ich da noch in Ton abdrehen. Genau. Wunderbar. Hä, hey, es sind schon Leute da. Eugen Frick, Servus, hallo. Warte mal, vielleicht, wenn ich da unten stehe, sieht man das wahrscheinlich ein bisschen. Lucia, Servus, danke, sehr lieb von dir. Ich sag euch, Leute, Technik ist ein Hund. Hey Boss, hi. Ha. Hallo, Thomas Marker, grüß euch, so, ich gönne mir jetzt einmal einen Schluck. Es ist immer so, es ist eigentlich schon ziemlich cool, wie man so live kann heute, mit... Äh... Florian, servus, nämlich ich kann das Handy einschalten, und YouTube bietet mittlerweile ein ziemlich vernünftiges System an, und, ah, jetzt glaube ich bin ich dann drin, mit dem er eigentlich schon ziemlich gut <lacht> arbeiten kann, muss ich gestehen, so, jetzt schon wir mal, wo ist der Teil, der wichtig ist? Nämlich da, uh, da ist es. Beachhead-Angelegenheit. Wunderbar. Ja. Na cool, ich <lacht> hab's geschafft. Die Technik, sie funktioniert. Juhu! <lacht> ha, wow, da steht schon viel, viel. Ich mag dich mehr, als ich sagen kann. Ach, danke, sehr lieb von dir, Lucia. Ach, wo bin ich? Was? Hab gehört, du wirst dann auch so richtig geil auf YouTube abgehen. Hey! Das! Wir haben das verzählt. Finde ich gut. Ähm. <lacht> um, Kann die Insel juckt ihm auch schon. was ist denn mit dir los? Ja, ich freue mich grad sehr. Also nicht immer so ein, ein, ein, ein, ein, ein, ein, ein, ein, und so ich ein, ein, irgendwie ein, ein, ein, ein, ein, und ein, ein, ein, ein, ein, ein, ich ein, ein, ein, ein, ein, ein, Ich weiß nicht, ob das was würde ich sagen? Ähm, ja, nein, Technik und so. Es ist super, wenn es funktioniert. Aber es ist äh, nervig, wenn es funktioniert. Aber es ist 2017, bald vorbei. Was sagst du zu meinem schönen Silvesterbaum? Super sexy, oder? <lacht> ist sowas in meinem Christbaum? Noch als Silvesterbaum. <lacht> Ach, anyhow. Ähm, ja, 2017 war ein, ähm ja 2018 sollten die 10k drin sein. Ich hoffe. Das Ding ist, ich weiß, dass ich in den letzten Monaten sehr wenig gebracht habe auf YouTube. Ich habe zwar jetzt jemanden, der mir beim Schneiden hilft, aber was die, der hat halt auch nur ein Leben und einen Beruf und muss irgendwie sein Geld verdienen. Deswegen ist es auch nicht leicht für die Person, dann, sich immer die Zeit zu nehmen, meinen Content zu schneiden. Und ich muss dann auch noch ein bisschen mehr... Danke, Matthias! Ich muss dann auch noch ein bisschen mehr beim Drehen darauf achten, dass ich schon ein bisschen Ahnung habe, wie das Ding am Ende ausschauen soll. Weil es ist ein großer Unterschied, wenn du alleine bist, und du nimmst eine Kamera, und hältst einfach einmal drauf, und... Dann sitzt du in deinem Zimmerchen vor deinem Computer und hast das ganze Material da, unglaublich viele Bilder und manche davon super, manche davon schlecht und du musst halt dann selbst irgendwie rausfinden, was du machst, was aber nur leichter ist, weil du ja dabei warst und du weißt, wie es gelaufen ist und was passiert ist und was dir gut gefallen hat und was der weniger gut gefallen hat. Aber wenn das dann jemand machen muss, der nicht dabei war, ist das natürlich eine andere schwierigere Angelegenheit. Ähm... <lacht> Lucia, ich bin froh, wenn du das selbst einsetzt. Ich habe mir fast gedacht, dass wir zwar ein klitzekleinen Reutersunterschied haben. Aber ich freue mich trotzdem, dass gerade Leute wie du meine Videos anschauen und mich feiern, weil.. ja. Gott euch möchte erreichen. Auch. Und es freut mich, wann bist du und euch unterhalten kann. Miss München. Äh, du, ich habe noch keinen exakten Plan, wie lange ich live bin. Aber ich, ich schätze mal so eine halbe Stunde oder so. Wenn man nicht das... wenn man nicht der Mund vorlegen wird und ihm nichts mehr zum Reden war. Also je mehr Leute hier äh, posten und schreiben und etwas sagen, äh, desto mehr brauche ich zum Reden und desto mehr wird hier passieren, hätte ich gesagt. Ähm, was, was ist da jetzt gekommen? Kommt 2018 wieder Montagswitz. Ja Lucia, natürlich grüße ich dich. Servus, alles Gute im neuen Jahr, und äh, ich hoffe, du feierst heute nicht so wild. Kommt 2018 wieder der Montagswitz? Ähm, ich glaube nicht. Ich muss gestehen, der Montagswitz hat für mich Spaß gemacht, wie ich Behindertenwitze gebracht habe. Das hat für mich einen Sinn gehabt. Das war für mich authentisch. Das hat, ja, ich kann es mir anders sagen, es hat Sinn gemacht, für mich die Behindertenwitze zu erzählen weil ich selbst behindert bin, und ich finde, dass diese Witze auch... Ui, oh, jetzt ist der Livestream weg. Uh. Ist, der, ist der Stream jetzt bei euch weg? Hört ihr mich? Okay. Na bei mir Nieren am Bildschirm ist er gerade weg. Okay, passt. Also wenn er bei euch noch da ist, alles bestens, hörst mich noch sehr gut, und sehen auch, oder? Miss München. Ähm, wo war ich jetzt gerade? Genau, deswegen werde ich wahrscheinlich keine Montagswitze mehr bringen, weil mir erstens die Montags die Behindertenwitze ausgegangen sind, ich kenne keine neuen äh, ich kenne keine neuen Behindertenwitze mehr, weil ich habe jetzt ungefähr 110, 115 Behindertenwitze am Kanal, und, ja, andere Witze erzählen, da gibt es andere Seiten, die das machen, die damit mehr Erfolg haben wie ich, weil, ich muss gestehen, ich habe das jetzt über zwei Jahre gemacht, fast, ja, und es haben trotzdem, also immer nur unter Anführungszeichen 300 bis 500 Leute, die Witze angeschaut, und das ist mir dann irgendwie, weiß ich nicht, das ist einfach mit weitergegangen. Es ist auch nicht mehr dazugekommen, und das war mir dann ein bisschen, ja, was es mir dann nicht mehr wert. Und falls ihr Behindertenwitze kennen solltet, die ich noch nicht hatte, und die man gut erzählen kann, schickt uns bitte, ich bin gern bereit, wieder, wir als ein Special zu machen, aber ich werde keine regelmäßigen Montagswitze mehr machen. Genau. Ähm, gut, also damit ist es beantwortet, Torian. Ich hoffe das ist auch okay so. Habe ich Vorsätze fürs neue Jahr? Ähm nicht wirklich. Ja doch an. <lacht> Ich will meine Buchhaltung regelmäßig machen. <lacht> ich bin ja selbstständig, und da ist es immer so, dass, die, dass ich bis jetzt, ja, äh, ja das ist komplizierter, dass sich da nicht auskennt, ähm, als Selbstständiger, wenn man nicht viel Einkommen hat, beziehungsweise nur über 130.000 Euro ist im Jahr, dann muss man keine Umsatzsteuer verrechnen, glaube ich und das war bei mir bis jetzt immer der Fall, und deswegen habe ich einfach nur einmal im Jahr Buchhaltung gemacht, weil ich so faul bin, es regelmäßig zu machen, was natürlich scheiße ist, weil am Jahresende hast du dann immer Stress. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, nächstes Jahr die Buchhaltung regelmäßig zu machen, damit es am Ende nicht wieder so eine Chance ist. Nebelmitte. Ich muss überlegen, irgendwie kommt es mir bekannt war, aber also ich weiß nicht genau, wo ich die hin muss. Lucia fragt, ob ich Silvester feiere. Ja, ich werde dann später noch zu Nachbarn rübergehen. die haben eingeladen, eine Nachbarin hat eingeladen, die hat ein paar Leute eingeladen, und äh, da schaue ich hin. Ja, mal schauen, was da rauskommt. Und morgen bin ich zum Brunch eingeladen. Das macht mir eigentlich mehr Sorgen. Weil das heißt, ich muss doch um Mittag irgendwo sein. Bernie? Ich bin's Bernie. Bernie, Bernie, Bernie. Bernie, Bernie, Bernie, ich mir kurz nochmal. Ich bin mit Namen so miserabel. Unpackbar. Hm. Warum zeigte mir hier den Livestream nicht mehr an? Aha. Hat. Servus! Äh, ja. 2017, was war da jetzt besonders für mich? Zum Beispiel, ja, ich habe äh, beruflich ist ziemlich gut gelaufen, habe viele Aufträge gehabt und spannende Aufträge ohne. Ah. Ja, Servus Bernie. Sorry, sorry, sorry. Echloa, hallo, wie geht's da? Hoffe bei dir ist alles gut. Das <lacht> hört mal ab, dass ich da jetzt auf der Leitung gestanden bin. Ähm. Ja. <lacht> sorry, alles gut bei dir? Ich hoffe schon. Lucia fragt, wie alt oder jung ich bin. Äh. Das ist dein guter Vorsatz 2018. Florian, habe ich schon gesagt, ich versuche 2018 meine Buchhaltung regelmäßig zu machen und nicht alles aufzuschieben bis zur letzten Minute. Das ist vielleicht kinderwegend noch ein wenig nach einem blöden Vorsatz, aber das ist wenigstens einer, den kann man umsetzen, und der ist wirklich, wirklich fundamental und der wird was bringen für mich. Wie alt oder wie jung bin ich? Ich bin noch 40 Jahre, ein paar Monate. Dann habe ich die harte 40 überwunden, und man kann übrigens auf meinem Kanal zwei furchtbar spannende Videos anschauen, in denen ich mich mit meinem 40. Geburtstag Auseinandersetzer. <lacht> also wenn das interessiert, bitte schaut's einfach mal rein. <lacht> ähm, ja, das ist so. Das wirst du auch schaffen? Ich hoffe, dass ich schaffen werde. Mal schauen, gell? Man kann sie am Ende. Ich kann sie erst wirklich am Ende wissen, wann's schafft es. Ah, da ist jetzt was. Stream current bitrate blubber is lower than the recommended bitrate rate. We recommend that you use a stream bitrate Okay. What the fuck? Kenne ich mich da aus, Kinder? schau die, die Technik. Ich sage es. Bist du glücklich und hast du Tipps für ein glückliches Leben und gesundes Selbstbewusstsein? Holy shit! Miss München, du willst das aber wissen, oder? <lacht> ich gebe keine Lebensratschläge, glaube ich, oder keine... Keine Ahnung. Ähm, ich glaube schon, dass es mir gut geht. Glücklich. Ähm, es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, mein Leben missen, dass ich mein Leben nicht missen würde, wenn es vorbei wäre? Hm. Kompliziert ausgedrückt, Na, Nein, es passt alles, wirklich. Es, mein einziger Tipp für jemanden ist, ehrlich sein, und wenn da was nicht passt, direkt anreden, natürlich sollte man das ganze, aber Ton nach der Musik, man sollte die Leute nicht anfahren, oder nicht vor den Kopf stoßen, aber man kann ruhig ehrlich sein und Dinge ansprechen, so mache ich es halt. Ich erwarte dann aber auch, äh, oder. Es ist dann auch so, dass die Leute mir gegenüber Sachen ansprechen können, die nicht passen für sie, ehrlich und direkt, und. Äh, ja, das ist, glaube das Wichtigste. Mit dem vorher seid seid ähm, Ja, mein Erwachsenenleben eigentlich ganz gut. Es ist nicht immer. Einfach und geschickt und diplomatisch, wenn man ehrlich ist und direkt und Sachen anspricht, aber on the long run, also generell glaube ich, fahre ich besser damit, als ich, wenn ich nach Ausreden such oder Dinge abschlucke, nein, ich kann sowieso, wenn mir was nicht passt, kann ich nicht so da, als ob es passt. Das, das kann ich nicht äh, sowas kann ich nicht äh, tun. Ich kann nicht so tun, als ob das geht bei mir nicht. Ist manchmal unschickt aber es ist einfach so. Wenn du 50 wärst, würdest du dann mit YouTube aufhören? na Ich glaube nicht. Ich glaube, dass das YouTube nichts mit dem Alter zu tun hat. Erstens, zweitens ist YouTube wie jede andere Plattform, sie wird älter mit den Menschen, soll heißen, Facebook war vor 15 Jahren an und von den Kindern überflutet, jetzt interessiert es euch, 12- bis 18-Jährige überhaupt nicht mehr auf Facebook zu sein, dafür ist die Oma und der Opa und die Mama und der Papa auf Facebook. YouTube-Video wird sowieso immer wichtiger und ist jetzt egal ob es YouTube, Facebook, Twitch oder was da noch kommen wird ist oder Instagram, oh. es wird der Inhalt auf YouTube wird sich ändern, der wird älter werden, weil ältere Menschen YouTube-Videos schauen und weil ältere Menschen YouTube-Videos machen werden, deswegen sehe ich keinen Grund, solange ich physisch in der Lage bin, Videos zu machen, werde ich das machen. Egal ob ich 50, 60, 80 oder 100 werde. Ich denke, es wird in Zukunft YouTuber geben, mit 80 Jahren, die erfolgreich sein werden, die unglaublich viele Fans haben werden. Das kommt, 100%. Du musst nur dran denken, du, der mir jetzt gerade zuschaut, du wirst da irgendwann 80 sein. Warum solltest du dann aufhören, YouTube zu schauen? Oder? <lacht> ha, du hast die 80 zurückgenommen, Lucia. Ist aber kein Problem. Wie gesagt, ich glaube, dass wir alle YouTube schauen werden und YouTube machen werden. Auch wenn wir alt sind. 100 Jahre, super, ja. Das war jetzt sehr optimistisch, ich was? Hallo Marbacher, wollte mal fragen, wie das bei dir mit dem Geschlechtsverkehr ist. Ja gleich mal direkt so mag ich Erwischt, meine Lücke erwischt. Wie das im Geschlechtsverkehr ist. Äh, ja, ja. er verkehrt, also es funktioniert. Falls das deine Frage ist. <lacht> Aber gut, ich habe gesagt, ich mag zu direkt. Also passt <lacht> Servus, etc auch wieder mal da, Fred Socki, hey, <lacht> ja, ähm, was, was tut du sonst noch, warte mal, okay, also 2017, ich wollte eigentlich drüber reden, Ja, ich finde, ich habe zu wenig Videos gemacht 2017, ich würde das gern wieder ändern, hat noch nicht genau den Plan wie, Ich bin Marcel Davis von 1 und 1. Hm. Silvester habe ich zuerst schon erwähnt. Ich bin bei einer Nachbarin eingeladen, die hat einige Leute eingeladen, und da werden wir dann gemütlich feiern. Ich werde so, weiß ich nicht, 9, 10, 11 rüberschauen. Um, der Film, gute Frage, der Film Mabacher wird nicht auf TVT kommen, glaube ich, ich weiß noch nicht genau, der Film, um, der Film soll in Österreich in kleine Programmkinos kommen, das ist der Plan vom Regisseur, Wir er das macht und ob er das schafft, weiß noch nicht, und warum, aber ich werde es auf jeden Fall bekannt geben, dann gehe ich davon aus, dass er probiert, ihn irgendwie ins Fernsehen zu bringen. Ich weiß nicht, ORF3, ARBA, äh, ARTE oder irgend sowas. Keine Ahnung, vielleicht geht es. Und sobald er dann online verfügbar ist, werde ich es natürlich auch hier Bescheid geben. Dann könnten ihn endlich anschauen. Was hast du denn im neuen Jahr vor? Gehen wir schicken? Was ist Schicken? lustig, lustig. Ich komme nach Hohenems. Und zwar, jetzt muss ich liegen, Mai, Juni. Die Niki fragt, äh, ja, also ich komme nach Hohenems, und ich bin danach wieder in der Nähe vom Cineplex zu Hause, weil ich habe so immer einmal im Jahr so einen Workshop für FSJ, Freiwillig Soziales Jahr. Und da bin ich immer vier, vier Tage in Vorarlberg, in Hohenz. Also ich, ich werde es eh posten, aber würde mich freuen, wenn man sich sieht. Äh, wer kennt dich nicht? Kennst du What? Wer kennt dich nicht? Ich, wer kennt dich? Nicht kennt jemanden? Jemanden. Lucia, jetzt verstehe dich gar nicht mehr. <lacht> Ob 2018 wieder mehr Kochvideos kommen. Das ist aber echt eine gute Frage. Ähm, ja, könnte man machen. Das Ding ist ja halt immer, für Kochvideos brauche ich auch gute Köche, Assistenten, die gut kochen können. Oder ich traue mich wirklich selber drüber. Ich weiß zum Beispiel, wer keinen Kuchen machen, weil meine Kuchen bleiben immer bicken. Es ist eine Sache. Wir machen gute Kuchen aber die bleiben immer bieten und schauen nachher aus, wie eine Naturkatastrophe. Ähm, was mache ich sonst da, 2018? Ich habe einige Projekte äh, firmentechnisch am Laufen, da werde ich ein paar Videoprojekte machen, es ist ziemlich cool, dass jetzt schon Kunden auf mich wirklich intensiv zukommen und mich um Projekte anfragen, das ist ziemlich cool. Ich würde gerne wieder mehr Videos machen für YouTube, ich würde gerne die 10.000 da endlich knacken, wobei ich halt da doch noch über 7.000 weg bin. Leider. Ähm Seit wann bin ich Vegetarier? Seit gut 2001, glaube ich. Habe aber davor auch nie wirklich viel Fleisch gegessen. Ähm, warum? Weil ich... Damals bin ich nach Wien gezogen und habe mir die habe in einer WG gewohnt, und da habe ich meinen Kühlschrank mit einer sehr radikalen Vegetarierin geteilt, die gesagt hat, in meinem Kühlschrank kommt kein Fleisch. Punkt. Und damals hat, haben die Leute, mit denen ich zusammen haben ähm, ähm, für mich gekocht, und da sie vegetarisch kocht, hat, wirklich Fleisch gegessen habe, hat das super passt zu mir. Und wenn ich früher Fleisch gegessen habe, dann war das Faschiertes, oder Würstel, oder Abschnitt, oder einmal so ein Fleischlabel oder sowas, aber ich habe nie Steak oder Schnitzel oder sowas gegessen. Und auf das habe ich dann irgendwie verzichten können, deswegen passt das zu mich auch. Kannst du ein bisschen über das making off von Goldfisch zu gehen, Wirklich ein großartiger Kurzfilm. Musste fast weinen. Sehr cool. Hast du auch mal erotik geplant? Äh, Erotikvideos sind ja auf YouTube eh machbar, glaube ich. Und ich habe ein Video gemacht mit der Dorothea auf meinem Kanal, wo wir über Liebe und Behinderung quatschen. Vielleicht magst du dich das mal anschauen, Micky. Um, und sag mal, was du denkst. Ähm, Goldfisch Nummer 90, making of reden. Ich weiß nicht wie lange, bin ich das gemacht so aber Und mach weiter so im nächsten Jahr. Äh, Fritzoki, danke, werde ich machen. Hab nichts anderes vorgehabt. Aber sehr von dir, dass du das sagst. Und wenn es eigentlich nicht gab, war ja nicht so da, Also danke dafür. Äh, bei muss. Werfen gehen, komme später wieder. in 5. <lacht> Lucia, alter Schwede. Wie <lacht> geil, ich glaube Niki, mit werfen hat sie jetzt nicht gebären gemacht, aber... Sie wirft Böller aus dem Fenster. Aber Gebären ist auch geil, ja. <lacht> wie cool. <Alter. lacht> Was? Wer sagt, dass ich Kettenraucher bin? Ich habe, glaube ich, ein einziges Mal eine Zigarette angezogen, und da war ich fünf. Das hat mich fast angespielt. Ich rauche absolut nicht. Oh, nass, ich jetzt mit Cannabis drin in die Luft. Es gibt Bilder im Internet von mir. Ach so, ja, da habe ich eine Zigarette in der Hand. Also, wenn überhaupt, dann äh, habe ich die nur in der Hand, aber ich rauche sicher nicht. Es gibt im Internet Bilder von mir mit einer Zigarette. Shit. Kannst du da so ans Posten kurz? Falls du das findest irgendwo, wäre sehr spannend. Ah, warte mal, da war noch irgendwas über das Goldfisch 99 reden, ja genau. <lacht> Goldfisch 99, was ist, da hast du die Mimidoku von, weil ich gerade die gesehen, wer ist hier behindert? Der Titel kannst du dir vorstellen, Das Ah, die sagen wir jetzt nichts, aber ich glaube, die, Weiß ich jetzt nicht, habe ich noch gehört, aber gesehen habe ich jetzt nicht. Ähm. <lacht> Sache hat sie auch nicht gemeldet. Das sind ziemlich Ratten, muss ich sagen. Äh, Finde ich ziemlich zart von denen, dass sie die nicht gemerkt haben. Äh, aber da werde ich auf jeden Fall noch was machen. Im Jänner noch. Okay, jetzt die ich das hat das ist der Film von Stefan Wollner, das ist auch der, der den marbara film gemacht hat, und das war damals ein Abschlussfilm für die Ausbildung zum Regisseur, die gemacht hat. Die Geschichte war ziemlich cool, hatte ich gefunden, und ich selber hätte es radikaler gemacht, bis Ende, weil es dann wirklich war, aber ich habe da festgestellt, dass das ein gutes Ende war, wie der Film gemacht worden ist, weil ich bin einfach zu radikal, und die Menschen, die mit Behinderung nichts zu tun haben und sich das anschauen, für die ist das eh ja schon ein starker Stoff, das Ende wieder, was da da kommt, und das Ende, was ich gemacht hätte, das wäre wahrscheinlich so bam, in your face gewesen, das hätte einer, das hätte dem Film geschadet, glaube ich, also ich wäre da ein zu radikaler, Filme äh, Filmemacher aber sowas. Deswegen passt es das super, dass das der Stefan so gemacht hat. Äh, es ist leider so, dass die äh, meisten nicht-behinderten Menschen halt davon ausgehen, dass behinderte Menschen nur mit behinderten Menschen zusammen sein können. Und sie das nicht vorstellen können, dass es auch äh, behinderte und nicht-behinderte gibt. Es gibt Leute, die interpretieren das Ende so, dass du raum ohne Uh, mag sein, dass es Leute gibt, aber ich glaube nicht, dass das im Film dann so rüberkommt. Es ist halt im Film, es geht halt darum, dass ich online mich mit ihr gut verstehe. Sie versteht sich gut mit mir, und nachher glaubt sie aber, es geht doch nicht und es geht nur, dass ich mit einem anderen Behinderten zusammen bin. Und der Grund, warum ich so entsetzt bin, ist nicht, weil die andere Frau mir nicht gefällt, sondern. Weil so Frechheit ist, dass sie sich das so denkt und glaubt, damit das Problem gelöst zu haben. Ähm <lacht> das ist glaube ich das, was eigentlich gemeint war damit. Ich persönlich ähm, habe ähm, nichts, also mir ist es wurscht, ob eine Frau jetzt behindert ist oder nicht, es geht mir darum, dass sie mich herausfordert, beeindruckt und dass sie einfach einen Charakter hat. Und damit meine ich wirklich eine Persönlichkeit und nicht die Brüste. <lacht> Obwohl Brüste auch nicht schlecht sind, wenn man fragt, Aber es geht halt schon darum, wann sie den Mund aufmacht, was kommt da raus, wie ist sie drauf, wie redet sie, was denkt sie, und ja. Das ist äh, eigentlich das Wichtigere bei einer Person. Bei einer Frau. Für mich. Hast du noch Privatkontakt mit deiner Assistentin im Film? Äh, die Assistentin im Film ist die Franziska Weiß. Das ist mittlerweile eine sehr große Schauspielerin. Äh, wir haben auf Facebook Kontakt. Wir schreiben uns jetzt nicht recht oft. Wir sind jetzt keine Freunde. aber ja, ich glaube, sie weiß nun, wer ich bin, wenn ich es anschreiben sollte. <lacht> Aber ich glaube, es war jetzt keine Frage, wir haben uns da bei dem Dreh kennengelernt, ich wusste, wer sie ist, weil ich sie aus großen Filmen, aus Kinofilmen kannte, und jetzt ist es halt lustig, wenn man sie beim Tatort oder wo auch immer einmal sieht, und weiß, haha, mit ihr habe ich auch schon gedreht, ich habe mich schon in Unterhosen rumgetragen, <lacht> also das ist schon ganz cool, aber ich hab da jetzt äh, nichts, keinen Kontakt mehr mit dir. So direkt. Die Angelika. Ah, die Angelika ist natürlich mit ihrem ähm Shit. Wie heißt's? Oh fuck, sie ist auf Facebook freilos. Auf Facebook ist sie mit freilos, das ist so ihre Facebook-Seite, wo sie auch ihre Grafiken, ihre Postkarten, ihre Sticker, ihre Kalender und so vertreibt. Wir haben das Natur gemeinsam gemacht. Wir haben da jetzt nicht vor, wieder was zu machen, aber wir schließen es glaube ich auch nicht komplett aus. Also sie ist gerade dabei, Ausbildung zu machen, und äh, ist selber gerade sehr eingespannt. Also, da ist jetzt nicht unbedingt. Äh, es steht nicht fix an, dass man was machen, aber es ist auch nicht ausgeschlossen. Wir sind Freunde, und wir sehen uns, aber es ist jetzt nicht gedacht, dass wir wieder regelmäßig Videos zusammen machen. Äh, ja. Das ist jetzt schon über eine halbe Stunde. Wie kann ich dir das Bild schicken, auf dem du rauchst? Ah, du kannst, du kannst entweder auf einer Facebook-Seite posten, vor oder im Kommentar Kommentarmacher in dem Video. Unten einen Link. Wenn der Livestream vorbei ist, einfach unten Livestream dann mehr. Hier sollte es sein. Okay, dann poste mal den Link, vielleicht kann ich da da anklicken. Kannst du bitte deine freundlichen Lachschon-Freunde grüßen? Du hast ja eine wirklich treue Fan-Gemeinde. Alles klar. Also, liebe Lachschon-Community, ich danke euch, ich habe gemerkt, wenn ihr Video aufgreift, dann steppt der Bär da. Muss ich schon zugeben. Danke dafür, freut mich, dass ihr Fans von mir seid. Und es ist lustig, wie die Leute zu den Videos kommen. Also vielen Dank, lachschon.de, glaube ich. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, und vergesst nicht, lachen ist gesund. <lacht> Übrigens, ich habe ein Gift gebaut. Ich hab ein Gift gebaut, weil weiß, ihr macht jetzt auch manchmal. Ich habe sie über mich gesehen, sehr, sehr geil. Ähm, der Busfahrer Fußfahrer fragt, die Oma, geben Sie mir bitte. Die Fahrkarte darauf, die Oma, okay, hier ist das, der Busfahrer sagt. Das ist aber eine Karte für Kinder. Die Oma darauf, jetzt wissen Sie, wie lange ich auf die... <lacht> Ah, der ist nett, das hier. <lacht> okay, also das mit dem Link schicken scheint hier nicht zu funktionieren. Ähm, post dann einfach unten nach dem Stream oder eben auf Facebook oder Instagram. Kannst mir Nachricht schicken. Ich sehe gerade aus dem Fenster, da wird schon geil Feuerwerk wie ein Wilder. Ja, das ist für mich ein Zeichen, mich bei euch zu bedanken. Das war mein 2017, war nicht Schlecht, hab schon schlechtere gehabt. Ich freue mich auf 2018 und ich hoffe, ich werde mehr Videos machen. Wir sehen uns. das habe ich aus der App. Nicht lachen. <lacht> ähm, ja, liebe Lucia, pass auf, mit deinem Böller tut er nicht weh, habt einen guten Rutsch, euch andere auch, und Niki, ich hoffe, wir sehen uns in Vorarlberg. Passt, <lacht> ähm, das sind Freundinnen, das sind Kinder von Freunden, die Make-up-Ladies von mir. Das sind von Freunden, die Kinder, die Tochter, und die haben gemeint, yeah, wir wollen das machen. Äh, ja gut, Leute, also jetzt, fix, ich wünsche euch einen guten Rutsch, macht es fein, habt einen schönen Abend, nicht zu bunt, aber dafür kräftig, oder irgendwie so, anyway, lasst es gut gehen, wir sehen uns 2018 wieder, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen, vielen Dank für eure Treue, und vielleicht schaffen wir 2018 10k. Es wäre sehr schön. Das ist mein Wunsch für 2018. Ha. Passt. Fiat euch. Baba.